Hallo, ich bin Michael Bartsch, der Inhaber von Gartenmöbel Bartsch in Helmstadt. Schön, dass Sie unsere Webseite besuchen. Sie und Ihre Lieben möchten den warmen Sommer genießen und sind auf der Suche nach schönen und hochwertigen Outdoor-Möbeln oder einem schicken Sonnenschirm? Dann sind Sie bei uns garantiert richtig. Hier finden Sie eine gigantische Auswahl an top gartenmöbelprodukten Wir bieten Ihnen erstklassigen Service, sehr faire Preise und arbeiten in Ihrem Interesse. Absolut seriös und garantiert zuverlässig. Besuchen Sie uns und lassen Sie sich von einer der schönsten und größten Gartenmöbelausstellungen Deutschlands inspirieren. Unser nettes Team und ich freuen uns auf Sie.